Auf dem Bild ist ein Mann. Der Mann wandert in den Bergen. Es ist Sommer. Vielleicht ist es 11 Uhr Vormittag. Der Mann ist im Gebirge. Er ist groß, wahrscheinlich nicht so alt. Er trägt einen Hut. Es ist schön und die Sonne scheint. Er macht einen Ausflug. Er möchte in der Natur sein. Ich glaube, der Mann ist schon lange gewandert. Er sieht müde aus. Ich denke, der Mann möchte etwas trinken. Er wirkt durstig. Ich assoziere das Bild mit Ferien, Wochenende, Freizeit. Ich selbst gehe auch gern wandern. Der Mann ist ganz allein in den Bergen. Und ich bin der Meinung, das ist es gefährlich. Oder man kann sagen, auf dem Bild sehe ich einen Mann. Überall sieht man Berge. Im Hintergrund sieht man Folgen am Himmel. Der Mann tragt einen Rucksack auf dem Rücken. Der Mann steht im Vordergrund. Ich denke, der Mann ist schon lange gewandert. Er sieht müde aus. Ich glaube, der Mann möchte etwas trinken. Er wirkt düstig. Ich assoziere das Bild mit Ferien, Wochenende, Freizeit. Ich selbst gehe auch gern wandern. Der Mann ist allein in den Bergen. Und ich bin der Meinung, das ist es gefährlich. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Tschüss.